Hallo ihr Lieben, heute habe ich nur eine kurze Ankündigung für euch und zwar möchte ich euch erinnern an den Livestream am Sonntag um 20 Uhr. Ja, ich werde mir ein bisschen was zum Basteln hier bereitlegen und ähm, äh, werde dann eben ein bisschen nebenbei basteln und natürlich werde ich euch eure Fragen beantworten. Und wenn ich merke, das klappt nicht so gut mit dem Basteln und gleichzeitig Fragen beantworten, dann lasse ich das mit dem Basteln. Und wenn wir aber alle irgendwie schön so im Basteln sind und ähm, gar nicht so viele Fragen sind oder so, dann äh, werde ich eben mit euch basteln. Ich möchte das alles noch äh, mit Absicht so ein bisschen offen lassen und dann eben am Sonntag gucken, wie es funktioniert. Okay, ihr Lieben, das war's schon. Ich hoffe, ein paar von euch sind am Sonntag mit dabei und sagt... Tschüss, bis Sonntag.